Hast du dich auch schon mal gefragt, warum die Menschen im Mittelalter... Alles super, den Klimawandel gibt es gar nicht. Kuppel ist das Einzige, was uns davor schützen soll. Ist das, hat Chipsut als Pharao den mächtigsten herrschenden Frau, die sich Auf dem TikTok-Kanal Hey Leory macht sie Videos über Nachhaltigkeit und andere Themen. Man sollte nicht gleich alles glauben, was einem erzählt wird. Hey Leonie ist ein TikTok-Account, geführt von der gleichnamigen TikTokerin Leonie. Sie selbst ist Journalistin und Historikerin und berichtet transparent und informativ über aktuelle Themen sowie auch Geschichtliches. Die Videos sind kurz und knackig und bringen so interessante Themen schnell auf den Punkt. Zudem sind die TikToks auch visuell ansprechend präsentiert. Teils behandelt Hey Leonie auch sehr anspruchsvolle Themen, welche aber unterhaltsam verpackt werden und somit sehr angemessen für den schnellen Medienkonsum auf TikTok sind.